Ich wünsche dem bonifatius viele neue junge Menschen, die ein Praktikum im Norden machen und dort so eine tolle Zeit verbringen, wie auch ich sie erleben durfte.